You're my window to the stars, you're my purpose guide. You're the cookie in my jar, you're sugar in my pine. You're the reason I feel like embracing the whole world. You're my wish up on a star, forever be my girl. Oh. We Welcome home. Welcome home. Dieses kurze Video gibt Ihnen vielleicht einen Eindruck, dass sich die Kundenanforderungen in den letzten Jahren stetig verändert haben bei der, für, für die SBP. Es geht jetzt einfach nicht mehr darum, dass man vom Bahnhof A zum Bahnhof B in einem Einstundentakt transportiert wird, sondern es geht um integrierte Mobilität von Tür zu Tür. Und das am besten in einem Viertelstundentakt und mit geringstmöglichen Umstiegszeiten. Und um diesen Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir die, die Kundenzufriedenheit und Ergebnis und Finanzierung in den Fokus gestellt von unseren Unternehmenszielen. Zufriedene Kunden zahlen einen fairen Preis für unsere Dienstleistungen. Und diese, dieses Ergebnis brauchen wir, um in attraktive Dienstleistungen für unsere Kunden und Kunden investieren zu können. Ein Beispiel für diese Investitionen ist ähm, der Gotthard Basistunnel, den wir, den wir im Juni 2016 eröffnen werden. Das ist der längste Tunnel der Welt, 57 Kilometer lang. Ähm, und äh, mit, diesem, mit diesem Gotthard Basistunnel und dem Szenerie Basistunnel werden wir die Nord-Süd-Achse ähm, ja, besser verbinden können und die Reisezeit erheblich verringern können für unsere Kunden. Ein weiteres Beispiel ist, die Investitionen in unser Rollmaterial, also neben dem Komfort, den wir steigern werden für, für unsere Kunden, äh, wollen wir auch äh, die Sitzplatzverfügbarkeit insbesondere in den Hauptverkehrszeiten deutlich verbessern mit dem neuen Rollmaterial. 2014 war ja ein gutes Jahr für uns, wir konnten ähm, die Anzahl der Passagiere um 3,7 Prozent äh, erhöhen und die Güter um, um mehr als 16 Prozent erhöhen ähm, und ähm, wir, wir haben, haben es geschafft, ungefähr 1,2 Millionen Passagiere pro Tag äh, zu befördern. Ja, das ist, ähm, jetzt müssen Sie, ja, im Verhältnis zu, zu der Schweiz, wir, die Schweiz hat gut 8 Millionen Einwohner, also von daher ist das Verhältnis schon, schon gut. Ja. Wir haben äh, es äh, in, in 2014 geschafft, dass äh, unser Konzernergebnis äh, ja, um gut 150 Millionen ja, ungefähr um, um, um gut 150 Millionen zu, zu erhöhen. Und mit dem Personalbestand ähm, von 32.730 äh, Mitarbeitern sind wir der viertgrößte Arbeitgeber in, äh, in der Schweiz. Gut, das war, soll es schon gewesen sein zu, zu, zu der SBB. Jetzt geht es eigentlich darum, warum wir, warum wir hier sind. Also ich werde Ihnen, wie gesagt, jetzt kurz die, die Ausgangslage äh, schildern und... Ähm, und Ihnen aufzeigen, wo wir, wo wir heute stehen mit unserer Software-as-a-Service-Einführung. Ähm, in der HR-Strategie bei der SBB ist verankert, dass die Führung gestärkt werden soll. Und eine Maßnahme, um diese Führung zu stärken, ist, die Führungsinstrumente im Management-Development-Bereich ähm, zu vereinfachen und zu harmonisieren. Und deswegen sehen wir eine massive Veränderung in der HR-IT-Landschaft, bei, bei der SBB. Wir haben, wir haben dann im, ja, Ende 2013 uns Gedanken gemacht, wie sieht ein mögliches Sollbild für die SBB aus, im Bereich Talentmanagement, integriertes Talentmanagement. Wir sehen eigentlich zwei, zwei Alternativen oder zwei Möglichkeiten. Zum einen diese ähm, ja, SAP ähm, Hybrid-Architektur, ähm, die von, von SAP auch so vorgeschlagen wird. Das heißt, wir haben das SAP HCM Backend, wo, wo die ähm, administrativen Prozesse drin laufen: Personaladministration, das Org-Management, die Abrechnung und die Zeitwirtschaft. Und die SuccessFactors Suite wird äh, über das Integration Add-on äh, verbunden. Der Zugriff auf, auf äh, SuccessFactors erfolgt über das SAP-Portal. Ähm, natürlich mit Single Sign-On und das Reporting. Reporting wird im SAP BW und natürlich auch im, im SuccessFactors erfolgen. Das ist die eine, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir Best-of-Breed Software-as-a-Service-Anwendungen für jeden einzelnen äh, Anwendungsbereich ähm, auswählen. Wir haben uns entschieden für Bildung, äh, für, für, für die, für Bildung und für, für das Nachfolgemanagement mit, mit SuccessFactors. Man könnte jetzt Recruiting mit Oracle machen. Äh, Performance Management mit Cornerstones, Kompetenzmanagement noch mit einer anderen Applikation und die strategische Planung, HR-Planung auch noch mit einer anderen Applikation. Jetzt nageln Sie mich nicht fest, wir haben keine Evaluierung gemacht, dass jetzt Orakel für äh, Recruiting das Beste ist, sondern es ist einfach nur ein Beispiel. Ja, nicht, dass Sie sagen, die SBB äh, wählt jetzt äh, wählt Orakel für äh, Rekrutierung Es ist einfach nur ein Beispiel. Aber was dieses Beispiel äh, zeigt, ist die massiven Schnittstellen, die dafür benötigt werden. Ja, das sind Schnittstellen, die, die immer wieder in das SAP-Backend-System ähm, erfolgen müssen und natürlich auch Schnittstellen zwischen den einzelnen Software-as-a-Service-Komponenten. Und die Komplexität ist ja, massiv. Von daher haben wir dann die Empfehlung ausgesprochen, dass, ähm, dass wir diese SAP-Hybrid-Lösung weiterverfolgen wollen und nur bei großen funktionalen Defiziten oder bei autarken Prozessen, also wenn keine Integration erforderlich ist, kann man, kann man von dieser Empfehlung abweichen. Die, die, das integrierte Talentmanagement bei der SBW ist sehr sehr wichtig. Ich habe ähm, am Anfang, ich habe vorhin kurz gesagt, dass, ähm, dass wir die, die, die Prozesse, die Harmonisierung der Führungsinstrumente durchführen wollen. Ja? und ähm, wir glauben, wenn, wenn eine Prozessintegration, wenn eine, eine hohe Prozessintegration vorliegt, dann ist es auch erforderlich, dass man eine, eine große Anwendungsintegration hat. Ja. Und diese Anwendungsintegration eben nicht über diese Vielzahl von Schnittstellen, sondern die sollte implizit durch die, durch, durch, durch die Applikation kommen. So, jetzt möchte ich gerne nochmal kurz aufzeigen am, am Beispiel des Kompetenzmanagements, ähm, wie, wie der aktuelle Stand ist bei der SPB und äh, wie wir weitergehen. Ich glaube, ich brauche nicht groß diesen Kompetenzmanagement-Cycle äh, äh, Ihnen, Ihnen zu, zu erläutern, mit Sollprofil, Istprofil und dem äh, Soll-Ist-Vergleich, aber ich möchte kurz auf diese eine Besonderheit eingehen, das ist diese Phoenix BAV-Datenbank. Und zwar haben wir, eine Regula, äh, haben wir eine regulatorische Anforderung, dass unsere Logführer, Untersuchungen machen müssen, medizinische Untersuchungen und psychologische Untersuchungen. Und diese Untersuchungsergebnisse werden in dieser Datenbank vom Bundesamt für Verkehr gespeichert und wir speichern äh, diese Ergebnisse im, im SAP äh, HCM als Qualifikation. So, wie sieht jetzt die Ist-Situation aus? Ist-Situation ist, wir haben das Nachfolgemanagement eingeführt und das, und das Learning eingeführt mit Success Factors. Wir haben die SAP HCM das SAP HCM über das Integration Add-on verknüpft und wir haben noch weitere Schnittstellen gebaut, ähm, gebaut in, äh, in das SuccessFactors. Wir haben für die, für die Resultate der Personalbeurteilung und für die Resultate aus der Zielvereinbarung für die, für die nicht tariflichen Mitarbeiter, die gehen in das, in das Nachfolgemanagement ein, in das Mitarbeiterprofil ein und wir haben für das Nachfolgeorganigramm, für das nachfolge haben wir die Planstellen aus dem, aus dem SAP-Org-Management noch übernommen. Grundsätzlich ist es jetzt dann, dann so, die, im, im SAP-HCM haben wir die, die ganz normale Integration mit Org-Management, Personaladministration, hier haben wir diese Phoenix-Datenbank vom, vom Bundesamt für Verkehr, die wir mit den IST-Qualifikationen im Infotyp 24 koppeln. So, wie Sie, wie Sie da jetzt an dieser Folie erkennen können, sind wir noch nicht in dem Sollbild. Ja, das fehlen noch, fehlen noch einzelne, einzelne Schritte. Wir haben, Ich glaube, wir haben den ersten, den ersten Schritt gemacht, die erste Etappe erreicht. Aber wir, es fehlen noch Komponenten von Success Factors. Und die andere große Frage ist, wo wird, werden die Kompetenzen zukünftig gepflegt? Ist das im, im Success Factors oder ist das im SAP HCM? Und wenn wir uns dann diese, diese Soll, dieses Sollbild anschauen mit der Option, dass wir, dass wir die, den Qualifikationskatalog im, im Success, SuccessFactors pflegen, vereinfacht sich natürlich die Darstellung. Ähm, die, wir, wir würden dann einfach nur noch die Qualifikationen zurück übernehmen ins SAP HCM, weil wir brauchen diese Qualifikationen auch für Personaleinsatzplanungssysteme, ja, die mit dem SAP HCM verknüpft sind. Und wir müssten diese Schnittstelle von dem, von dem BAV müssten wir umhängen, für die Qualifikationen in den Factors. Die andere Alternative ist, dass wir das im äh, SAP HCM äh, durchführen. Das würde bedeuten, dass wir über das Integration Head-on Qualifikationen in Success SuccessFactors schieben müssen und auch wieder Qualifikationen herunternehmen. Und ansonsten haben wir äh, diese einzelne, äh, die, die, die Standardintegration im SAP HCM. Diese, diese Folien sehen jetzt vielleicht ein bisschen simpel aus, aber so trivial ist das nicht. Ich glaube, diese, diese Frage oder die, diese Entscheidung, wo, wird, wo werden die Qualifikationen gepflegt, im Factors und SAP HCM, das ist ähm, ja, eine Mammutaufgabe, wo wir, wo wir noch we Zeit investieren müssen, um, um diese Frage zu beantworten. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, bevor wir das Sollbild erreicht haben, wie gesagt, wir haben die erste Etappe gemacht mit Nachfolgemanagement und Learning, aber bevor wir das Sollbild erreicht haben, ähm, ja, wird es sicherlich noch zwei Jahre dauern. So, jetzt darf ich an Herrn Jung übergeben. Gut. Äh, ja, jetzt habe ich die Ehre, äh, wenn man sich im Vorfeld überlegt, jetzt habe ich noch zehn Minuten, um in, in zehn Minuten die wesentlichen auch so ein bisschen Best Practice, Erfahrungen aus der Praxis, was man so erlebt, was vielleicht doch jeder hier hat, vielleicht ein unterschiedliches Interesse darzustellen in den beiden dann doch etwas umfangreicheren Projekten, Einführung, Success Factors, Learning und Nachfolgemanagement. Wie machen wir das? Naja, indem wir im Zeitraffer da jetzt durchgehen. Ich habe Originalfolien aus dem Projekt genommen, sehr schnell und sage da jetzt nicht die Folien wirklich, wie man sie genutzt hat, sondern was man daraus auf die Kürze lernen kann. Alles andere wird dann vielleicht für den etwas längeren Abend übrig bleiben müssen. Fangen wir mal an. Zeitreise, das, wovon wir heute alle hier so selbstverständlich reden. Gehen Sie mal davon aus, vor zwei Jahren der Schweizer <lacht> Bundesbahn zu erläutern. Das war die Präsentation, ein Snapshot für den Personalvorstand. Wir legen jetzt die HR-Daten in die Cloud. Ihr müsst die Ersten sein. In der SBB, die überhaupt jetzt in der Cloud agieren, ihr als Personaler. Das hat nicht nur Begeisterung hervorgerufen. Was man also machen muss, ist einfach Stakeholder-Management, Frühzeitig abladen, einholen und vorbereiten. Da kommt was, da kommt vor allen Dingen ein Paradigmawechsel, der ein Stück weit euch auch trennt von wir machen erstmal lange Anforderungen und dann muss IT liefern, sondern es ist ein Paradigmawechsel im ganzen Konzept. Ob das schon komplett durchgezogen ist, ist eine andere Frage, aber zumindest musste man das ja darauf vorbereiten. Danach macht man, wenn Bereitschaft arbeitet wurde, okay, wir sind bereit in die Cloud zu gehen, aber macht das überhaupt Sinn für uns? Und dann macht man so eine Abwägung, ganz grob. Na okay, wir haben eine Strategievorgabe, SAP in jedem Fall. On-Premise, On-Demand und dann sieht man hier im Fall Learning, war es gar nicht so ganz eindeutig, aber hat auf alle Fälle gesehen, okay, SAP sagt Go-Forward success factors ist schicker für den Fachbereich, also sagt man, okay, fangen wir an, äh, ist definitiv möglich, aber dann macht man das im Detail, nochmal so eine Analyse, nächster Schritt, was heißt es ist wirklich konkret, weil wohin geht die Reise und dann stellt man, sieht, war das wirklich, man bricht die Anforderungen runter nach einer Vorstudie. Man muss dazu sagen, der Bildungsbereich bei der SBB sind 500 Mitarbeiter, ich rede jetzt von den Trainingsadministratoren etc., also schon ein sehr großer Trainingsbereich und kam eben zu, interessant, typisches Ergebnis, naja, tatsächlich in der Tat, out of the box kriegen wir deutlich mehr mit Success Factors abgebildet, aber auch klar gemacht, Nachteil ist, es gibt eben auch Sachen, die gehen gar nicht, werden wir natürlich dann einfach, also oder halt mit Workarounds teilweise, aber hier werden man hier, zwar mit Aufwand, aber man könnte bauen, lösen und ein Stück weit mehr die Software den Prozessen anpassen. War so die Quintessenz. Go war dann letzten Endes, wir gehen für Success Factors. Machen. Jetzt ist die nächste Frage, was machen wir als Projektplan? Es gibt die schlanke, schnelle Einführung, die man auf Ford gemäß die Success Factors Methodologie. Ja, man kennt das, drei Iterationen, Workbook. Das geht auch, funktioniert sehr gut, ist große Klasse. Praktisch aber habe ich natürlich drumherum trotzdem das Change-Projekt als solches. Und das dauert dann in dem Fall bei der SBB, eine neue Bildungsorganisation wird aufgebaut, verschiedene Divisionen wachsen zusammen, war es immerhin trotzdem extrem schnell, darf man sagen. Es hatten, haben viele am Anfang gar nicht geglaubt, dass es geht, ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, war es dann doch fast ein knappes Jahr, wenn man sich das anschaut. Zweite Frage ist, ja, okay gut, wir haben die success factors methodologie für Projekte, aber die SBB hat ihre Standard-IT-Projektverfahren, Grobkonzept, Detailkonzept, das sich an vielen Stellen auch als sehr wertvoll bewiesen hat, einfach weil es erprobt war. Ja, Projektkreditanträge wurden gestellt, Budgets waren da. Also hat man im Prinzip überlegt, wir haben dann schon eben eine Projektteamorientierung gemacht am Anfang und wir haben die Iterationen in der Realisierung gemacht, aber haben eben Best Practices TTS mit SBB-Projektvorgaben, mit Success Factors am Anfang überlegt, wie bauen wir es auf. Bei der SBB war klar, dass der große. Bereich Erstmal ist standard Standardprojektvergehen SBB. Deswegen sind das die Balken auf der linken Seite. Gehen wir weiter. Also es war, ne? ich springe so ein bisschen, aber vielleicht ist dann ja doch für jeden zumindest etwas dabei. Projektorganisation Arbeitspaketübersicht. Das ist speziell noch für Learning. Ja? Und dann sieht man so, jetzt nicht ganz erschreckt, man braucht nicht unbedingt 16 Arbeitspakete, man hätte die hier auch klassischerweise zu einem Fachkonzept Prozessgestaltung zusammenfassen können, von zwei bis sechs. Das war geschuldet, dass wir am Anfang in zwei Monaten praktisch ein Grobkonzept fertig machen mussten, das ging nur durch Parallelisierung. Hatte ein Risiko, haben wir aber hingekriegt. Ähm, trotzdem, um die Sachen kommen Sie ja dann auch bei der SuccessFactors-Einführung nicht drum Sie müssen sich Gedanken machen über Verrechnung. Was ist mit den Begriffen und Übersetzungen? Auch die müssen Sie bewerkstelligen. Die SBB hat teilweise eine sehr eigene Terminologie. Die muss sich dann aber Konsistenz durchsetzen durch alle Sprachen, die man dies gibt. In der Schweiz immer ein Thema. Ähm, Konfiguration ist der Klassiker, brauchen wir hin, aber auch das Thema User-Rollen-Berechtigung. Beim Learning haben Sie eben sehr viele verschiedene Rollen und dann stellt sich auch dann eben success weg, das ist die gleiche Aufgabe wie On-Premise, Sie müssen dann schon ein sehr sauberes Berechtigungskonzept aufsetzen. Sie müssen auch dort testen, Daten migrieren und wesentlich erst recht Change-Management betreiben, um die Gruppe vorzubereiten, trace machen. Gut, und bereits am Anfang sich Gedanken machen, was kommt am Ende, nämlich nach dem Go-Live, wer übernimmt es? was passiert mit den Usern, die anrufen, Supportmodell Support-Modell aufsetzen. Gute Nachricht hat funktioniert. An dem Gelb da oben sehen Sie, das ist natürlich ein Screenshot vom Testsystem. Ja. Sieht den Original noch ein bisschen schöner, aber ich kann ja hier nicht original Produktivdaten zeigen. Aber Sie sehen, an der Stelle, wir sind live erfolgreich. Man kann sagen, das Projekt war ein Erfolg. Es hat durch die Bank funktioniert, was insbesondere aufgrund der vielfältigen Änderungen, erstes Success-Factors-Projekt oder Nach Nachfolgmanagement, so halb zweites, aber mhm. erstes großflächiges, mehrere Divisionen, die gerade zusammenwachsen, viele Mitarbeiter, die auf neuen Positionen sitzen. Es ist eigentlich jetzt so, dass das LMS ein erster ba Baustein ist, um wirklich die Prozesse einheitlich zu, auch in die Organisation zu tragen. Das war eigentlich die große Aufgabe, die dort, kann man jetzt sagen, wo wir live sind, sich abzeichnen, erfolgreich zu sein, klar, jetzt werden noch ein paar andere Divisionen eingerollt, wir werden sehen, es kommen noch ein paar Migrationen. Machen wir einen Sprung zum Nachfolgemanagement das doch auf die Schnelle. Ähnliche Geschichten, auffallend hier, gleiche Detailstudie, war aber hier ein sehr eindeutiges Ergebnis, das war dann leicht zu entscheiden beim Nachfolgemanagement. In dem Moment sind wir von Anforderungen her. Projektplan kann ich jetzt an der Stelle abkürzen, war auch ähnlich, weil Besonderheit, man hat ja bewusst wirklich fast schon als Ersatz der dritten Iteration nicht ein Testing gemacht, sondern war mutig genug, plötzlich einen Piloten zu stürzen, hat funktioniert. Ja. Das heißt, man ist äh, hier, na gut, man hatte sozusagen auch einen sehr hohen Bedarf, aus manuellen Prozessen rauszukommen und hat sich dann, ist dann sozusagen an der Stelle sehr schnell in den ersten Piloten eingestiegen, um zu merken, okay, kriegen wir diesen Zyklus noch, hat funktioniert. Nachfolgemanagement einzuführen, was heißt das? Am Ende, das heißt, dass man in der Tat in das normale SAP-Portal, wenn man jetzt der Mitarbeiter darauf klickt, oder der, ist der Manager an der Stelle, oder der Mitarbeiter, findet man hier dann solche Sachen wie eben das Mitarbeiterprofil, das kommt jetzt aus SuccessFactors, oder das Nachfolgeorganigramm, das heißt, der Vorgesetzte findet jetzt aus seinem Standard-SAP-Portal heraus in SuccessFactors, wo stehe ich eigentlich mit meinem Nachfolgemanagement, wo habe ich noch Lücken, wen habe ich wo wie nominiert. Dazu auch, das kennen Sie als Bild sicherlich. Ja. Das heißt, ich nur als, als Beleg, das ist jetzt von der SB vom Originalsystem. Das heißt, wir sind an der Stelle, wir sind live, das ist, es ist erfolgreich. Das ist die heißt bei der SBB, LBB. M LBB nee. MDK. Management ja, Development ja, ja. Konferenz, ja. dem jedenfalls erstaunlich Englisch hier drin. Ähm. <lacht> Moment, naja, Moment, weil der SBB ist halt, man hat ja genug damit zu, zu tun, in einem Meeting gleichzeitig jederzeit von Deutsch auf Französisch theoretisch genau. zumindest wechseln zu können. Das ist schon ja. auch nicht so ganz trivial. Italienisch war seltener, Gott sei selten, Dank. Ja. <lacht> ähm, springender Punkt hier ist an der Stelle, muss man aber auch dazu sagen, zur Vorbereitung. Das war so einer der Punkte, wo man dann im Projekt Sie haben gesehen, 100 Prozent. Im Projekt merkt man dann, naja, so ganz alles war dann doch nicht abbildbar. Und zur Vorbereitung der Konferenz war es zwingend nötig, einen sehr umfangreichen Report zu haben, den der Manager zur Verfügung stellen kann. Ergebnis war dann hier, man hat sich das einfallen lassen und hat einen sehr umfassenden Custom-Report entwickelt, der letztendlich downloaded, downloadet, sodass sie aus, Successfully heraus, einen super Report haben, der dann in Excel in verschiedenen Tabellen in allen möglichen Formate anbietet, aber das war dann in der Tat dann eben doch auch wieder eine umfangreiche Entwicklung, das darf man ja. schon so sagen, wenn nicht, würdest ja. du es ja eh sagen. Ja, ja genau, das war es auf jeden Fall. <lacht> Gut, aber hat getragen, ist, war also auch immerhin möglich, sagen wir so, man ist auf eine Stelle gekommen, wo man im, nur mit dem Standard nicht weiterkam und wir konnten es lösen, das war die gute Nachricht. Gut, der ja, Punkt auch hier, da beim Nachfolge Menschen haben sich eher darauf konzentriert, zum Beispiel das Berechtigungskonzept auf Basis, ob es kennen Sie, vom Support anzusetzen. Das heißt, was ein Level 1 Support braucht, bestimmte Berechtigung Level 2, 3, weiterführende, weiterreichende. Das sind aber die ähnlichen Gedanken, wie Sie sie auf anderen Projekten kennen. Und jetzt, wenn man ehrlich ist, wie viel Zeit habe ich noch, vielleicht dann doch noch eine Minute? Ja. Bin, bin ich jetzt zu schnell gewesen in der Panik, ich verbrauche zu viel Zeit? Na dann kann ich jetzt ja ausführlich werden, nein, die eigentlich letzten die learn kommen ja noch, von daher... Habe ich jetzt noch zwei, das passt eigentlich hervorragend. Ähm, das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick komplex aus. Gibt da ein paar gute und schlechte Nachrichten. Das ist praktisch jetzt der Aufbau der Schnittstellen zwischen SAP und SuccessFactors, wie wir es gemacht haben. Es zeigt eigentlich nur zwei Sachen. Wir haben natürlich das Integrations-Add-on genutzt für den Webservice, wo wir es konnten. Funktioniert auch rund, ist gut. An etlichen Stellen haben wir uns aber dann doch auf den klassischen Flat Table Exchange zurückgezogen. War ein paar Stellen sicherer, stabiler, das Mittel der Wahl. Was ich dann auch immer sage, ist, es zeigt auf der einen Seite, es ist immer noch nicht Plug and Play, es ist immer noch nicht die Integration, wie wir sie als, wenn man aus der SAP-Welt kommt, von SAP erkennt, ja noch lange nicht. Andererseits kann man sich ja auch fragen, vor drei, vier Jahren war SuccessFact das Best of Breed, eindeutig, oder ist es heute noch, würde ich sagen, und war damals schon integriert mit SAP. Also, wenn man in einem Salespitch ging, konnte man sagen, SuccessFact ist voll integriert. Und wenn man weiß, wie viel Aufwand die SAP betreibt, um jetzt eine komplett nahtlose, sauber Integration zu machen, dann sieht man so ein Stück weit, was der Unterschied ist zwischen sauber, technisch integriert und wir sind so best of breed mäßig integriert und bauen uns zusammen. Also das, was Thomas vorhin beschrieben hat, ahmt man so ein bisschen, wenn das jetzt schon aus SAP und SuccessFact, noch Stand heute beste Möglichkeit ist, ahmt man die Probleme, die man hätte, wenn man komplett genau. durch verschiedene Landschaften gehen würde. Ja? weil das war ja auch SuccessFact, das war ja schon immer mit SAP integriert, muss man auch mal sagen. Gut. Und insbesondere, wenn wir hier sind, wenn die Fortschritte da so weitergehen, sind wir auch zuversichtlich, dass es immer runder wird, gar keine Frage. Gut, dann glaube ich, genau. Überlasse ich jetzt, ich nehme an, Sie wollen die eigenen Lessons learned eher vom Kunden hören, als vom Implementierungspartner, sagt <lacht> mir mein Gefühl. Genau, kommen wir zu den Lessons learned. Also die, das erste Learning, was wir, was wir gemacht haben, war, planen Sie genügend Zeit ein für die Vertragsverhandlungen. Ja, wenn, bevor Sie das Projekt starten und den, den Vertrag ähm, äh, abschließen mit SuccessFactors. Zum einen, natürlich ist es immer, immer schwierig, mit der, mit der Rechtsabteilung, den Datenschutzbeauftragten und den Anwälten von, von SAP, die Termine zu finden, sodass dann immer der, der Austausch stattfindet. Aber zum anderen hatten wir natürlich auch inhaltliche Diskussionen über, über die Vertragsbestandteile. Äh, also zum Beispiel äh, war ein, einer der Diskussionspunkte, war, ähm, ja, was, was passiert, mit dem Zugriff von Support-Mitarbeitern, die nicht in Europa sind. Wir unterliegen dem europäischen Datenschutzgesetz und von daher ist das alles, alles okay, dass wir, dass wir die Daten in, in, im Datencenter in St. Leon Roth hosten, aber es, es greifen Mitarbeiter auf unsere Daten zu, die von Indien oder aus den USA herkommen. Und da müssen wir vertraglich regeln, dass die, der entsprechende Zugriff gestattet wird. Ja, das war zum Beispiel ein, ein Punkt. Ein anderer Punkt war ähm, die Auditierung des, äh, des Datencenters. Ja, wie oft dürfen wir nach St. Leon Roth fahren, unsere IT-Security-Abteilung und, und einen Audit durchführen? Und ist das kostenpflichtig? Ja, solche Diskussionen haben wir, haben wir geführt und insgesamt hat, hat diese, diese Vertragsverhandlung hat bei uns äh, vier, fünf Monate gedauert bis der Vertrag dann abgeschlossen mhm. war. Sicherlich, was ein, ein Lessons learned ist, ist, wir haben sehr positives Feedback von den Endanwendern über die Usability. Usability ist ein großes Thema bei uns. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, sind wir dabei zu starten, und haben wir, da haben wir Anwender gefragt, in welche Richtung es gehen soll, und die Antwort war von den Anwendern, macht so etwas Einfaches wie das Nachfolgemanagement. Und das ist natürlich sehr ermutigend für uns. Dann ähm, in Bezug auf, ähm, auf die Projektdurchführung, was sehr hilfreich war, ähm, war, dass wir, dass wir auf eine Instanz, SuccessFactors Instanz zugreifen konnten, äh, die von einem Implementierungspartner TTS bereitgestellt wurde. So, so konnten wir ja dem Fachbereich ähm, zeigen, wie sieht, die Applikation, wie sieht die Applikation schon in einem frühen Status im, im Projekt aus. Und das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Dann der, äh, die nächsten beiden Punkte, Change im, im HR-Bereich, das hat der äh, Rolf Zajonk äh, angedeutet. Also wir können einfach jetzt nicht mehr entwickeln, wir kommen aus dem klassischen SAP HCM-Bereich, wo, wo wir viele Eigenentwicklungen gemacht haben, hier können wir nicht mehr entwickeln. Ja, das ist ein Change, der, ähm, der in den Projekten ja, eine Herausforderung darstellte, äh, aber auch ein Change bei der IT, ja, wir sind jetzt nicht mehr, ähm, ja, eigenverantwortlich in Bezug auf, wir wissen, wie die Applikation funktioniert, wir sind abhängig von dem, von dem Implementierungspartner. Äh, SuccessFactors ist eine Blackbox, wir können das nicht selber konfigurieren, ja, das geht über den Implementierungspartner. Und da sind einige Learnings, die ja auch in IT... Äh, ich hoffe, du hast die Abhängigkeit als dich zu gravieren. Nein, nein, ich sage, also, das ist jetzt äh, wertneutral. <lacht> ähm, dann SuccessFactors bringt ähm, Vier Releases pro Jahr raus, also das heißt, alle drei Monate gibt es einen Release-Zyklus. Das, eine, das ist eine Challenge für uns, weil wir wollen nicht alle drei Monate den Anwendern neue Funktionalitäten zur Verfügung stellen, Testing machen und, ähm, und, und, und die Anwendung äh, damit über, äh, überfordern. Äh, man kann natürlich bei diesen Releases, äh, da gibt es dann äh, Funktionalitäten, die man hinzuschalten kann oder halt eben nicht, äh, aber es gibt auch einzelne Changes, die direkt mit dem Release kommen, was eine Auswirkung auf den Anwender hat. Ja, also wenn wir jetzt vorstellen würden, wir haben mehrere Software-as-a-Service-Anbieter und alle haben diesen release zyklus dann sind wir nur noch am Release testen und die Funktionalitäten am Ausrollen. Dann eine, also die nächsten beiden Punkte sind für mich die wichtigsten Punkte. Datenintegrität Integrität sicherstellen. Es ist so, dass wir noch unterschiedliche Datenmodelle zwischen SAP und SuccessFactors haben. Ja, ich hatte, ich hatte ähm, davon gesprochen, dass wir, dass wir die Planstellen über eine Schnittstelle äh, in den SuccessFactors übernehmen, das haben wir auch gemacht. Was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass die inaktiven Objekte, das heißt, die abgegrenzten Objekte im SAP, die nicht mehr gültig sind, die sind nicht rübergekommen. Das heißt, wir mussten noch eine Schnittstelle machen, damit wir äh, das Nachfolgeorganigramm äh, aktualisieren können mit den ja, nur noch gültigen Objekten. Ja, also das ist sicherlich eines der größten, größten Challenges und deswegen haben wir ein bisschen Wert auf diese diese gelegt. Diese Datenintegrität sicherzustellen, ist ähm, ja, die größte Herausforderung, aus meiner Sicht, von einem, von einem SuccessFactors-Projekt. Dann, äh, wir, wir haben jetzt, äh, also, wir, also Sie haben gesehen, wir haben sechs, wir haben sechs Schnittstellen implementiert, die alle, äh, laufen alle in einer, in einer Kette ab, es ist leider nicht möglich, ein Job-Scheduling äh, durchzuführen. Das heißt, Abhängigkeiten zwischen den Jobs aus dem SAP HCM und den Anträgern von den Jobs im Success SuccessFactors äh, äh, durchzuführen. Das heißt, wir müssen da mit Zeitpuffern arbeiten. Das ist für mich ein, ein Bereich, wo ja, die Integration noch verbessert werden kann in, in Bezug auf ähm, äh, SAP HCM zu, zu SuccessFactors. Der nächste Punkt ist ja, SuccessFactors, der Zugriff erfolgt über den Internet Explorer. Eigentlich recht einfach, aber wenn Sie in Ihrem Unternehmen Internet Explorer äh, einsetzen und Internet Explorer Einstellungen verändert haben, ja, dann kann es sein, dass einzelne Funktionalitäten nicht mehr so funktionieren, wie von Success Factors. Ähm, ähm, ja, äh, genau. Und wir hatten, wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten äh, diese Erfahrung gemacht, dass wir, dass wir zum Beispiel auf einmal nicht mehr das Mitarbeiterprofil drucken konnten. Ja, das war aufgrund einer Internet Explorer-Einstellung, die wir eben bei der SBB gemacht haben und die konnten wir nicht ändern. Ja, und solche Sachen muss man, da muss man darauf achten und... Und ähm, ja, leider ist es so, dass äh, SuccessFactors sagt, ähm, Installationsvoraussetzungen ist Internet Explorer 8, 9, 10, aber nicht mehr. Ja, und da ähm, äh, hatten wir einige Diskussionen in Bezug auf, ja, weil, welche Einstellungen sind dann jetzt wirklich erforderlich? Gut, und ähm, ja, in, in Bezug auf unseren, unseren Support Manager ist es sicherlich hilfreich, dass man wöchentliche Abstimmungen hat, äh, sodass so man dann äh, die, die einzelnen Tickets äh, ja, gut verfolgen kann. Das waren im Wesentlichen die Lessons learned aus dem, aus dem SuccessFactors-Projekt aus meiner Sicht.